Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns in Just Die Already. Mal sehen, wie witzig das wird. So, wen spielen wir? Na hier, er sieht auch gut krantig aus. Er liegt im Bett und sieht jetzt schon schlecht gelaunt aus. Laufen, springen, Wegdoll, respawn. Heizen. Re okay. Ragdoll. Mit E können wir Sachen nehmen. Werfen. Mit Kuh. Okay. Reizen. Ah, gehen wir mal raus, gucken. Diese Tür sollte ich mit einem goldenen Schlüssel aufkriegen. Okay. Ja, das ist aber kein Schlüssel. Also hier brauchen wir ein Messer. Aber hat der hier irgendwo ein Messer? Da liegt eine Bärenfalle. Warum auch nicht? Oh, uh, da ist der Schlüssel. So. Da sind Fische. Okay. Was geht hier denn? Mit der Matratze können wir springen. Dann nehmen wir die mal mit, wa? Also die Fische können wir nicht mitnehmen. Was zum Henker ist das denn? Okay. Jetzt haben wir ein Bein verloren. Wir können Leute mit unserem Bein verprügeln, okay? Da ist nichts drin. Hier ist eine Dusche. Ha, wie kommen wir hier? Ob wir damit. Naja, nee, es geht nicht. Schade. Der hat doch hier bestimmt irgendwo ein Messer rumliegen. Okay, jetzt haben wir das andere Bein verloren. Was so, zum Henker? Haben wir das Hähnchen getötet? Aber wo ist das Messer? Oh, da liegt eine Axt. Damit sollten wir doch die andere Tür aufkriegen. Hier. Hä? Schwingen doch. Okay. Lass das oder schmeiß dich raus. Aber wir machen mal X. So. <lacht> Dann werden wir den jetzt mal Ach, schade. Wir können den da nicht reinwerfen. Gegen das Ding. Oh, super. Zwei Meter laufen, wieder verletzt. Dann rollen wir halt runter. Oh, guck mal. Eine Steckdose. Cool. Jetzt sind wir elektrifiziert. Ballons platzen lassen? Was für Ballons? Wie kommen wir hier raus? Wir können die nicht kaputt machen. Waren oben noch Luftballons? Okay, jetzt haben wir versehentlich beim Hinfallen das Geländer kaputt gemacht. So. Rein hier. Sind hier noch Luftballons? Ein Forzkissen, eine Flasche. Hier ist sonst nichts. Also auch ein sehr sicheres Altenheim, so wie das hier aussieht. Mal. Okay. Durch das Fenster, da kommen wir nicht. Hier sind Gitter, da wäre Holz. Oder? Oh, ist ja schon eine Kunst, aus diesem Haus rauszukommen. Wahrscheinlich hätte man die Luftballons nehmen müssen, oder? Was liegt da denn rum? Irgendwas anderes? Gott, ich bin hab mich nur gedreht. Also die sterben nicht, oder was? Ja, also wir sollen jetzt die Leute scheinbar schlagen, damit wir hier rausgeworfen werden. Also. Haben wir eine Axt, das ist schon mal gut. Aber wieso sterben die nicht? Wir können sterben, also uns verletzen. Ah, geht ja doch. Ah, witzig das Spiel. Guck mal, Geburtstag, den er nicht mehr vergisst. Weil war sein letzter Geburtstag. Ja, jetzt lasse ich doch mal töten. So, schmeißt er uns jetzt endlich mal raus hier. Gleich alle in dem Altenheim gekillt. Hauptsache, wie weit die wegfliegen. Steckt jetzt hier eine Salami? Jetzt werden sie mit einer Salami verprügelt. Tod durch Salami. <lacht> Jetzt mit Darks drauf hauen Alter, die spawnen einfach neu Was ist das für ein Scheiß So Störe die Party nicht Mach ich ja gar nicht Versehen, sie ist hingefallen. So, kommen wir jetzt hier raus. Auf die Ballons scheinen sie voll abzufahren. Ha, jetzt backt die Salami in der Tür. Und wandert nach oben. Sie hat noch was vor. Aber hier sind keine Ballons mehr. Hm, vielleicht klappt das. Äh, klappt nicht. Aber da hinten stehen Raketen. grenzen hier scheiße jetzt brenne ich wie ist das passiert alter was kriegt der denn als geschenke Jetzt unsere Axt weg. So ein Scheiß. Alter, wer schneiden einem den Bienen? So hm, da ist die Axt, aber die Luftballons sind immer noch weg. Hm, wie kommen wir hier raus? Gibt auch keine anderen Fenster. Vorhin wollte er uns auch rausschmeißen. Ey krass, die verwandeln sich in Salamis. So, komm mal mit. Essen, cool. Ha. Hm. Erstmal die Musik ausmachen hier ist ja... Uh, furchtbar. Ballons, Ballons, Ballons. Vielleicht probieren wir einfach mal F. Du fliegst jetzt raus. Ah, cool, okay. Sie töten geht nicht, aber sie reizen. Dann schmeißt sie einen raus. Alles Plakat rechts. Kille Boomer. Today. Was ist eigentlich weg? Komm mal kurz, ja, ja, ja. Ah. Also, wir können auch rumrollen, wenn wir wollen. So, was wollen ja von uns? Endlich rausgeworfen. Es kann nur alles besser werden. Du kannst alles mögliche Lebensziele auf ihrer Liste ab. Ja, bestimmt voll wichtig, aber egal. Oh, Shift F3 um das Freundefenster. Aha. B. Einsehen der Zielliste. Lebensstil abgeschlossen. Hol dir die Belohnung. Alles klar. So. Müllphönix. Respawn. Nur die Fleischwunde. Verliere irgendwie einen deiner Gliedmaßen. Ah ja, das kriegen wir ja wohl hin, wa? Indem wir jetzt da reingehen ja, das war doch gut Müllphönix direkt Oh, eine Riesenstadt hier werden wir so viel geilen Scheiß machen können du bist tot, ja, aber respawn. echt jetzt, ich stehe in der Mülltonne wir brauchen erstmal irgendwie eine Waffe Cool. also über matratzen kommt man ein stück nach oben so <lacht> da steht feuerlöscher los spring da hoch alter mann gibt's ja wohl nicht So, jetzt haben wir einen Feuerlöscher, mit dem wir schon mal Scheiße machen können. Aber wieso will der da nicht hoch? Ich will da hoch. Hm. Guck mal, sehr gefährlich, was der da macht. Ah, cool. Also damit würden wir da hochkommen, wach? So, Matratze. Also wenn man hoch will, dann kommt man nicht hoch, oder wie? Steh auf. Da liegt schon wieder eine Salami. Komm mal dran. Scheint so. Hey. <lacht> so. Da ist ein alter Mann. Lass dich verprügeln. Tod durch Salami kommt jetzt. Guck mal, der Putz, der ihn von hinten. In Strom rein, so muss das. Sehr gelenkig der Typ. Dauert aber lange, einen mit einer Salami zu töten. Ach nö. Wir stehen voll unter Strom. Ah, guck mal. Nicht diesen Knopf betätigen. Oder ja, machen wir. Steh. Wir haben auch nur einen Schuh an. Okay, was hat das jetzt gebracht? Okay. Also, da hätten wir nicht reingehen sollen. Wir haben irgendwie einen Arm verloren. Ich steh doch mal auf. So. Was soll denn der Scheiß? Was zum Henker? Okay. Also ich habe noch nicht herausgefunden, wie wir das steuern mit dem Feuerlöscher. Also die fahren hier aber sehr lebensmüde, die Autos. Das ist auch eine super Konstruktion. Hört ihr einfach auf. <lacht> Tod durch Straßenbahn. Zählt bestimmt auch. Oh, die dreht dann einfach um. Jetzt kriechen wir, weil die Beine gebrochen sind. Okay. die Gulli-Deckel katapultieren einen auch nach oben äh, mal verbinden miteinander haha jetzt sind wir oben auf einem Dach aber leider mit gebrochenen Beinen so dass wir nur noch rollen können ah cool können wir laufen so was gibt's hier oben da ist ein Fahrrad und eine Rampe. Kommen wir da irgendwie hin? Hm. Wir kommen noch im Leben nicht von hier nach da drüben, oder? Hm, alte Leute sollen da nicht reingehen. Ah, so, dann gehen wir erstmal. Wo kam der denn her? hier einfach Leute von hier von oben runter. Aha, wir kommen zum Fahrrad. So. Mal Feuerlöscher hier liegen lassen. Wie kommen wir jetzt? Oha, cool. Glocke läuten, Glocke läuten und Fahrrad fahren. Oh. oh. Uh. Das hat nicht. Wir sitzen noch auf dem Fahrrad. Das ist nur im Fußboden. Hm. Dann müssen wir da jetzt wieder hoch. Da brauchen wir wieder einen Feuerlöscher. Hm, hm, hm. Einmal einen aufs Vordach gekommen. So. Also es ist ein bisschen wie Goat Simulator, würde ich sagen. Man kann prinzipiell nur Scheiße bauen. Gemeiner Irrer Fortschritt. Ich verstehe nicht, was für Technikquatsch behindert, dass Automaten mehr als acht Sachen ausrücken oder warum es nach zehn kein Frühstück mehr gibt. Es labert ja unseren Kentern des Bein. Genau, gib uns mal einen Karton. Ja, ein bisschen doof jetzt. Ich wollte einen Karton, aber. Nein, da rein will er. ich nehme den jetzt da rein? Hm. Und wie kommen wir da rein? Hm, wie kommen wir da rein? Ah, rein rollen. Kann uns nicht mehr rausrollen los darüber da so los komm. was du willst es du willst hier wieder raus sie das ganz genau ja aufstehen hier lang los los los los du schaffst es so. aha also wir können ja noch mal gucken Es gibt drei Arten von Automaten. Rot, Gelb und Blau. Rot Waffen, Gelb nützliche Gegenstände, Blau Ticket-Gegenstände. Aha, wir wollen Rot. Clownsnase. Axt. Aha. Bananenpistole. Okay. Okay. Viele Sachen jetzt haben wir ein Schild noch bekommen. Vom Schlag getroffen. Schlage ein Ball vom Übungsplatz. Okay, okay, okay, okay. Wo ist jetzt aber und also, wir haben eine Axt freigeschaltet. Das hier ist scheinbar so ein gelber Automat. Wenn wir jetzt die Axt freigeschaltet haben, warum leuchtet das hier immer noch? Nur Ketchup. Gemeiner Irrer. Ähm, hm, wo sind da? Müssen wir jetzt, wenn wir einen roten Automaten finden, vielleicht ja die Axt oder die Bananenpistole bekommen, oder? Guck mal, er ist verrückt. Er hat ein Schlachtermesser, das wollen wir. Ja, nicht getroffen. Haha. Also, was ist das hier? Ein blauer Automat. Wo ist das denn nützlich? Altenheimplatz. Was wollen wir damit? So Granate. krass vier Tickets. Okay. Und das mit den Ringen hat ja bestimmt auch noch eine Mini-Aufgabe oder sowas. Hier durchspringen mit Fahrzeugen. Was zum Henker? Alter, ich... Ich wollte die Hake haben. Da liegt schon wieder irgendwas auf dem Fußboden. Haha, Feuerwerk. Also mit dem Zuschlagen hat das... Ah, ja. Ein hm. losgelassen Genick gebrochen. Knöpfe. Wo sind denn hier... Ah, okay. Vielleicht hätten wir... Erst... Guck mal, der braucht doch sein Auto bestimmt nicht. Wir kommen da nicht rein, oder? Wir kommen nicht rein, aber wir kommen oben drauf. Ah, also wir können den hier irgendwie da... Nein. Oh. Ah, was... Ah okay so geht das auch <lacht> wir haben den elektriker gekillt das auto hat sich festgefahren da war ein gelber automat uh, da scheint ein roter automat zu sein scheiße ich hab ich hab den gulli geachtet. So. Axt. Heißer Tipp auf dich warten. Eine Belohnung in der Stillliste. Hol sie dir und finde eventuell neue Gegenstände im Automaten. Haha. Hm haben wir eine Waffe. Deswegen wir erstmal Leute ärgern gehen. Echt jetzt? Wir schießen Bananen? Ich habe gedacht, wir können damit Leute abknallen. Na, ja, das ist ja doof. Was ist das denn? Die Straße macht sich selber sauber. Also wozu soll bitte die bananen gut sein? Okay. Aufs Fahrrad aussteigen hat nicht funktioniert. Hier ist eine Autobahn. Boah, Alter. Ohne Beine über die Autobahn gekommen. Also zur Hälfte. Man kann scheinbar aber auch nur auf dem Stück auf die Autobahn. <lacht> Weil hier sind Tunnel und... Da können wir bestimmt nicht durch. So. Ja, was denn hier? Was zum... Was geht denn hier ab? Was sind wir denn jetzt? Ich kann noch hüpfen, also. Wir sind der Bluttornado. Hauptsache. Jetzt sind wir ein Fußball. die uns einfach umbringen oh hier ist gas das kann man bestimmt in die luft jagen aber da wir keine arme und beine haben wird das jetzt eher schwer wo wir man jetzt aha wir sind immer noch hier Wie sprengen wir das jetzt am besten? Warte mal, können wir den Zapfhahn vielleicht in die Hand nehmen? Hm, lass doch mal los. Ach, das ist gar kein Zapfhahn. Das ist für Autowische. Okay, das geht einfacher als gedacht. Uh, die Autos sind auch kaputt gegangen. Unsere Zielliste will schon wieder was. Automatensüchtig und was soll das? Oh, wir brauchen nur noch ein paar Mal eine Gliedmaße verlieren. Gierschlund isst oder trinkt etwas. Okay. Na, das geht ja leider wieder nicht. Wir sind schon wieder nur im Ball. Aber hier drin hatte der doch Hotdogs. Oh, so. Ja, weniger Brennen, mehr Essen. Der stellt sich an. Wir brennen doch nur ein bisschen. Los, ess, Essen, Essen, Essen. unser Charakter eigentlich dicker, wenn wir essen? Echt jetzt? Wir werden dicker. So, haben wir wieder was erfüllt? Oh, nee. Nein. So. Und Z. Eine Salami haben wir bekommen. Oh, cool, einfach so ein Ticket. Da waren noch so raudis, die uns einfach zerfleischt haben. Die werden wir jetzt mit einer Walze überfahren. Was zum Eio, warum sind wir jetzt gestorben? Hä, ja, die Raudis. Aber jetzt die Walze weg, ne? Hm. ein Jetpack. Wahrscheinlich explodiert das Ding, wenn es leer ist. Aber wen interessiert es? Guck mal, das Gebäude da sieht hoch aus. Ja, ja, nein. Uiuiui. Ja, war ja klar so das mit dem jetpack hat nicht so gut funktioniert aber in dem automaten gibt es für uns ja noch eine axt werden wir es damit mal probieren Ich warten zwei Belohnungen. So. Die haben ein Messer. Ja, was soll? Den alten Mann verprügeln. So. Jetzt haben wir mal eine richtige Knarre hier. Alter, die spawnen einfach neu. Oh, es geht schießen nicht. Was zum Henker? Oh, oh, schießen geht nur, wenn es will, will, oder wie? Ist die Axt aber irgendwie besser? Scheiße, wo habe ich sie denn fallen lassen? Wo haben wir die Axt fallen lassen? Na egal, nehmen wir die Knarre. Wir nicht rüber. Da kommen wir nicht rein. So, hoho. was für ein Scheiß können wir hier noch machen? Ah, guck mal, da können wir. Oh nee, der Polizist will was von uns. Nur oh, weil wir auf ihn geschossen haben, oder was? Das soll sich mal nicht so anstellen. Oh, er ist da auch vorne auto auch so gelaufen. So. Da drüben ist ein Ticket. Da müssen wir doch aber irgendwie von oben hin. Aber wie kommen wir da hin? Weil von drinnen scheint ja nicht zu gehen Das ist übrigens das Altenheim aus dem wir rausgeflogen sind So Soll man da rüber hinkommen? Viel besser er geht einkaufen und landet da oben ich habe ihn. also das mit der Steuerung ist so eine Sache wie kommen wir jetzt da aufs Dach soll man jetzt gegengelaufen Oh, ernsthaft gegen die Hake? Lebensgefährlich, so eine Hake. Okay, verstanden. standen wir ein bisschen nah. Ja, jetzt können wir da bestimmt hochspringen, oder? Sind ja jetzt leichter. So. Ne, da will er echt nicht hochspringen. Och, wir wollen doch nur da hoch. Also, da müssen wir irgendwie anders hochkommen. Ja, wir können ja nichts in der Hand nehmen. Uh, guck mal, da ist eine Heckenschere. Und ein lebensgefährlicher Haker. Was... Schmeißt er uns einfach durch die Gegend? Aha, ausgedrückt. Uh, was ist hier denn? Ah, wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Sozusagen, das er uns jetzt vorstellt. Scheinertown. So. Warte, hier Scheinertown. Fährt das Boot? Nein, das wird nicht. Okay. Wir springen auch unterschiedlich hoch, also. Aber hier war doch eine Röhre. Oh, guck mal. Krokodil. Ich werde von einem Krokodil getötet. Los. Krass uns. Krass. So. Hier haben wir wieder so eine Fickmatratze. So. Wo ist denn hier in Chinatown? war oh, so eine Riesenröhre eben zu sehen. Da kann man bestimmt irgendwie reinklettern oder sich mit umbringen lassen. Okay. Der ist neu. Also, Krokodil und Hai hat uns getötet. Wie lassen wir die Brücke runter? Geht das überhaupt von der Seite? Wir holen uns jetzt erstmal eine Axt. Coolen Speer. Aber wir wollen die Axt. Und jetzt nehmen wir ein Fahrrad. Oder auch nicht. Oh, nö. Ach so. Was? Nein, da lang. Nein. Ach nö. Nee. Also im Wasser lässt sich ein bisschen schwer fahren. Hm. Ich hätte gedacht, wir können da rüberspringen. Hm. Schon wieder der Hai. Gucken. Uh, jetzt, da hinten ist die Röhre, die ich meine. Mal da irgendwie reinkommen? Die Frage ist ja schon, ob wir überhaupt rüberkommen, ohne dass der Hai uns wieder tötet. Hm. hm, hm, hm. Und irgendwie kann man bestimmt auch... Oh, cool. Wir können was trinken. Gibt uns ja wieder einen Punkt auf unserer Liste. Doppelhändig trinken. So, gucken, kommen wir da irgendwie hin? Los, los, nein. Ey cool, wenn wir was getrunken haben, können wir winkeln. Ja, jetzt ist hier natürlich ein Boot, war ja klar. Das Ticket. Och nö, spring doch da hoch, Mensch. Hm. So. Wie wär's, wenn du zuerst ins Wasser fällst? Lass dich mal von dem Hai fressen, weil ich muss uha, ich bin auf dem Boot. So, Ticket, Ticket, Ticket, los. Gib mir das Ticket, gib mir das Ticket. Aha, cool. Ja, wir können Boot fahren, oder? Ja, cool. Und hier ist noch ein Hafengebiet. Da ist ein Ticket. Cool. Nein, oh, Mist. So. So, das Boot drehen. So. Was? Nein. Lass doch los. Ha, so. Erstmal einmal das Ticket holen. Und dann... Jetzt habe ich... Super. Was soll ich denn jetzt? Eigentlich wollte die Kiste... Was ist das denn? Oh, können wir die ins Wasser werfen und dann kriegen wir da was für? Naja, schwierig das Wasser zu... Ja, nee, ho, oh, Gottes Willen, was haben wir gemacht? Okay, die werden groß, wenn sie Wasser treffen. Hm, da lässt sich doch bestimmt irgendwas Gutes mit anstellen. Hm. Jetzt kommen wir noch nicht hoch. nein nein nein nein oh. oi, oi, oi, oi. Hm, wir haben ein Auge verloren mehr oder weniger so warum kommen wir da nicht hoch können da nicht reingehen schade Aber die Kiste hier muss ja auch irgendwas zu bedeuten haben. So. Wir können auch mit beiden Händen tragen. So. Also hier hinstellen, fällt es ins Wasser. Super. Jetzt kommen wir nicht mehr dran. Gedacht, hm. wir könnten vielleicht da hochspringen oder so. Also hier ist nicht mehr, dann fahren wir mit dem Boot wieder ans Land. Da ist ein Ticket. No Boomers Beyond this Front. Was zum Henker. Okay krass, wie kommen wir dann an das Ticket? Wie kommen wir an das Ticket? Oh Gott, ist ja noch schwieriger zu fahren. Los, los, los, los, los, los, los. Boah, Ticket bekommen. Also da ist das Gebiet zu Ende. Da drüben ist noch ein Ticket. Hier liegen die aber rum. Da war eine Kanone. Nein. Ah, wir wollen darüber. So. Einmal ein Ticket, danke. Piratenhüte. So, wir sind jetzt Piraten. Mit Säbel. So wie sich das gehört. Den da können wir scheinbar anquatschen. Hm. Hast du schon von Sushi Gate gehört? Den Idioten müssen wir es zeigen. Benutze eine Kanone und schieß auf das Riesenschild da drüben. Ja, welches der Schilder, ne? So. Aber ich kann mit der Kanone nicht schießen. Ha. Oh. Ist hier noch eine Kanone? Ah. Hier gibt es Kanonen. Wozu ist denn der Knopf? Ah, damit spawnen die neu. So. Wir brauchen aber auch eine Kanonenkugel. Nein. Oh Gott. Mmh, Scheiße, ich wollte doch nur eine Kanonenkugel, mmh, wo ist man jetzt gelandet, Nee, echt jetzt, von der Seite kommen wir nicht rein, Was zum... Nee, wir wollen das Brett. So. Oh nee, hier tötet uns aber auch alles. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder einen Schlüssel, oder? Tür fest. Okay. Ah. Wie kommen wir da rein? Weil wir haben ja keinen Schlüssel mehr. Ist irgendwo einer rum. Da liegt brennende Kohle jetzt nicht mehr muss auch irgendwo ein Schlüssel sein. Und da ist ein goldener Säbel. War fast irgendwie klar. Kommt er jetzt her? Dann kann man durch das Ding auch sterben? Bringt das auch uns Aufgabenpunkt? Das Ticket, das Ticket, das Ticket. Da muss man aber gut springen. Oh, falsche Tasse gedrückt. Ja, nein, ja. Uh, oh, Ticket, Ticket, Ticket, Ticket. Haha. Ha. So. Also Pistole freigeschaltet, Säbel freigeschaltet, hai, ein paar Tickets bekommen. Okay. Also die Aufgaben schließt man auch einfach so nebenbei ab. Auf jeden Fall ein super Spiel. Sehr witzig und man kann bestimmt noch viel mehr machen. gibt ja so viele Aufgaben hier zu erledigen. Zum Beispiel jetzt hier die Aufgabe mit den Kanonen, wo wir da extra wieder hinkommen müssen. Oh, guck mal, der goldene Säbel können wir jetzt nehmen. So, meiner. Wir brauchen ja nur noch irgendwie einen Schlüssel dafür. Der wird ja hier irgendwo rumliegen. Wir könnten auch durchs Wasser probieren wieder. Aber sobald wir im Wasser sind, kommt der Hai. Ah, kommen wir nicht rüber. Ich weiß noch nicht so genau. Wir können viel bewegen, also auch viele Gegenstände und so. Diese helfen einem bestimmt irgendwie weiter. Ja, die hier sind bestimmt explosiv. Cool, ich bin nur gegen die Wand gelaufen. Also nicht gegen die Wand laufen. Hm. Hat super geklappt. Gucken, wenn wir ihn da reinschubsen, ist der Hai beschäftigt. Och. Es sind zwei Haie. Hm. Ja, auf jeden Fall gibt es auch noch viele Stadtteile. Ja. Rübergekommen. Uh, oh, rübergekommen. Und wir können die Brücken bestimmt auch noch irgendwie runterlassen und sowas. Es macht mega Spaß das Spiel. Who? Uh, was ist das? das? Sieht aus wie eine Waschstraße, aber für Menschen? Also hier wirst du trocken geföhnt dann. Ha. Wie aktiviert man die? Gibt bestimmt irgendwie ein Trick. Oder die steht nur so da. Genau so das hier. Echt so einfach kommt man aufs Dach. Feuerwerkskörper. Ganz vorsichtig. Da lang. Da lang. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf einem Dach. Hopp. Ah, rüber rübergesprungen. So, Autorepair. Okay, da kommen wir nicht hoch. Nein, nein. Hm. Man muss noch herausfinden, wie lange die brennen. Also da kommen wir nicht hoch. Aber jetzt kommen wir jetzt hier auch nicht mehr hoch, oder? Ah hm. oh, ja, klar. Dann... Hm. Gehen wir hier lang. Da kommen wir nicht durch. Da auch nicht, oder was? Wir sind gefangen. Oder können wir hier wieder raus? Und? Und? Und? Passen wir da durch? Nein. Aber da ist eine Tonne. Haha. Abgekürzt. Okay. Haben wir mal reingeschaut in das Spiel. Sehr witzig. Wach auch. Mega laune. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, könnt ihr euch gerne auch holen. Ist echt witzig. Dann sehen wir uns beim nächsten. Auch haut rein.